Schönen guten Abend und willkommen bei Goldschrott Records, der neuen Serie von Kefter Hooper. Heute will ich euch zeigen, wie ihr am besten den Arbeitsspeicher vom Arbeitsspeicher die Goldleiste da wegmachen könnt. Keine Ahnung, ihr könnt es versuchen, wie ihr wollt, aber ich habe es mit, mit der Blechschere gemacht und es ging echt ganz gut. halt. So, ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu schneiden, ich habe hier mal vorgeschnitten. Kommt es dann bei raus? Also, das ist echt schön fein geschnitten. Dürfte eigentlich auch nicht zu viel Schrott übrig bleiben, Plastikschrott, was dann irgendwie in deiner Soße rumschwimmt. Ja, und was gibt es denn noch zu sagen? Ich habe meinen Text vergessen und bräuchte jetzt ein wenig Hilfe. Okay, dann haben wir hier die Edo-Platten. Hilfe am die Start, Junge. Hier, was wir noch dazu sagen sollten ist der rest von dem ram es würde einfach zu viel aufwand sein diesen rest hier zu recyceln bzw. das gold rauszuholen oder sonstige edelmetalle also ah, würde ich an eurer stelle zum Schrotthändler gehen und das einfach verkaufen beim Schrotthändler. gibt trotzdem noch einen guten preis und sammelt diese Stecker leisten. Sammeln, sammeln, sammeln, dass es sich irgendwann lohnt, sie ins Säure zu baden und die Edelmetalle rauszuholen. Wie das genau geht, werde ich euch dann noch erklären. Aber weiter geht's mit dir, Junge. Was soll man mit den Edo-Platten machen? <lacht> Edo-Platten, Edo-Rams. Edo-Rams genau. Wenn ihr von denen einen Haufen habt, dann ist es gut. Denn das sind die alten, von den alten rechnen von den ganz alten Rechnern die Platten und der solltet ihr genauso wieder die Steckerleiste abschneiden und dann diese ICs diese schwarzen Abdeckungen hier wegmachen indem ihr sie indem ihr sie einfach knickt und dann springen sie doch fast von selber ab der Rest erledigt der Schraubenzieher genau <lacht> Alles klar. So, so einfach geht's. Wenn man Hulk ist. Wenn man Hulk ist. <lacht> genau. So, und die könnt ihr so, wie sie sind, euren Steckerleisten dazu tun oder erstmal extra legen, wie ihr wollt, sie am Ende zusammen behandeln oder extra. Aber das zeige ich euch dann in meinen anderen Videos. So, das war's. In den folgenden Videos werde ich euch dann, beziehungsweise anderen Videos, erkläre ich euch dann aus, wie man am besten, am besten CPUs mit Kühlkörper, ohne Kühlkörper, Gold Cap CPUs, ICs und, und, und Mainboards, wie ihr am besten mit dem ganzen umgeht, ohne dass ihr euch Gerätschaften kaufen müsst, zum Schmelzen oder sonstiges, großartig. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.